Zweites Thema in der heutigen Sendung ist die Situation ums Schwimmen. Nun werden Sie denken, wir haben Januar, wer denkt jetzt an Schwimmen? Das macht man doch eher im Sommer. Irgendwann wird es jahresübergreifend so sein, weil die Fraktionen im Kieler Rathaus in der Ratsversammlung beschlossen haben, fraktionsübergreifend eine große Einigkeit hergestellt haben, ein Schwimmbad für ganz Kiel, schön groß, am Ende der Hörn zu bauen. Ungefähr dann, wenn das neue Schwimmbad fertig ist, das sogenannte Zentralbad, dann werden die anderen Schwimmstätten, Schwimmbäder geschlossen sein werden. Aber bis dahin dauert es noch etwas. Wir können ja das neue Bad an der Höhe noch nicht mal sehen. Und äh, ein Bad, was dann vermutlich sicher geschlossen sein wird, ist das Freibad Katzeide. Und um das soll es heute gehen. Das Freibad Katzeide ist, wie der Name schon sagt, ein Freibad. Licht in Gaden Und es gibt für die morgige Ratsversammlung den, das sozusagen einen Erinnerungsantrag des Ortsbeirats aus Gaden. Das ist der dort zuständige Ortsbeirat. Auch Ortsbeiräte können ja in der Ratsversammlung Anträge stellen, das Freibad Katzheide zu erhalten. Also wird es gleich zugemacht oder wird es erhalten, bis das Zentralbad fertig ist. Damit diskutiere ich jetzt, darüber diskutiere ich jetzt unter anderem mit Michael Frei. Sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Herr Frei. Was machen wir mit dem Freibad? Wird das zu oder wird das erhalten? Also, wenn ich ganz brutal sagen möchte, dann wird es geschlossen. Ich sage das so. Und zwar sofort. Also im Moment ist es ja sowieso nicht in Betrieb. Das ne? ist in Ordnung. Genau. Also ich denke, man muss da ein bisschen mal in die Geschichte gehen. Es ist zwar leider so, das so zu machen, aber es ist seit Jahren bekannt, dass das Freibad Karzeide. Marode ist, dass die Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren immer nur geflickt wurden und uns bekannt war, dass das irgendwann dem Ende entgegengehen würde, wenn man nicht eine Grundsanierung reinkriegen würde. Das hat man nicht gemacht und hat immer darauf verwiesen, auf das neue Freizeitbad, auf das Hörnbad. Wenn das kommt, wird Karlsheide äh, Karl sowieso geschlossen. Also äh, warten wir ab. Dass Karlsheide jetzt so kaputt ist, dass es wirklich nicht mehr reparabel ist. Das konnte keiner ahnen, das ist jetzt aber so. Und auch der letzte Bericht von Stadtrat Stöcken, der es ja der Ratssordnung auch vorgetragen hat, dass das nicht zu retten ist, dass alles zu Ende ist, dass dem haben alle Parteien auch zugestimmt. Und deswegen war eigentlich die Sache auch gegessen. Deswegen bin ich sehr verwundert, dass das alles jetzt wieder hochkommt und dass auf einmal gesagt wird, nein und doch versuchen und mit kleinem Geld oder wie auch immer, das gibt es einfach nicht. Wir sind der Meinung, da sind wir ganz hat muss ich mal sagen, keine Markt mehr in Karlsheide rein. Das ist verlorenes Geld, so leid wie mir das tut für die Garten der Bürger. Ich kann das verstehen, ohne Frage. Ich kann Bruno Leff zu verstehen, den Ortsbeiratsvorsitzenden. Ich kann ihn sehr gut verstehen, aber da darf kein Geld mehr einfach nicht mehr rein. Das geht nicht mehr und da müssen wir auch eindeutig Position beziehen und wir als CDU beziehen die auch. Was wir allerdings gut finden, ist, dass man erwägt, dass die Möglichkeit, wenn Karlsheide geschlossen wird, dass... Ähm, Schwimmbad, die Schwimmhalle in Gaden ganz, ganz gierig zu öffnen und dort eben einen Betrieb aufzunehmen, dass zumindest in Gardener die Möglichkeit gegeben wird, weiterhin äh, tätig zu werden im Schwimmbereich. Was war das Letzte? Das dass sie weiter, das dass weiter, dass das weiter schwimmen können, die Möglichkeit haben, baden können in Gaden, auch in der Sommerzeit in Garten. Ah ja, Okay, ne? alles klar, gut, verstanden. Gut. Michael Frei für die CDU-Fraktion. Herzlich willkommen, André Wilkens für die SPD-Fraktion. Bruno Lefze wurde eben namentlich erwähnt. Für die Zuschauer und Zuhörer äh, sage ich nochmal, weil er ja hier nie am Tisch stehen kann. Er ist ja nicht Mitglied der Ratsversammlung, aber bekannter, sogenannter Gardener Ortsbürgermeister. Er ist dort Ortsbeiratsvorsitzender, aber setzt sich seit, ich möchte sagen, nicht seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten für die Gardener Belange ein. Nun kommt er aus dem Ortsbeirat und sagt: Erinnern wir uns mal an eine alte Verabredung. Was sagen Sie jetzt als sein Parteigenosse? Wie verhalten Sie sich in der Ratsversammlung? Freibad erhalten oder? Folgen Sie mich halt frei und sagen, geht nicht mehr. Also, die alte Verabredung war ja dem, äh, demnach, dass äh, bis zur Eröffnung des neuen Sport- und Freizeitbades an der Hörn äh, so lange Katzheide weiterbetrieben werden soll. Genau. Dass äh, wir jetzt vor der Problematik stehen, äh, mit den ganzen Reparaturgeschichten, äh, dass und andere Chlorgasanlage und endlich etliche andere Geschichten dort defekt sind, das hat vorher keiner vorausgesehen. Das haben wir auch so nicht gewusst. Und wir müssen jetzt gucken, äh, was, wie wir damit weiter verfahren. Nur, wie gesagt, die Priorität liegt auf dem Sport- und Freizeitbad, das Neue. Und ich sehe es genauso, dass wir jetzt nicht Unsummen in Katzheide reinstecken können, die wir eventuell nachher an anderer Stelle nicht haben. Also wir müssen gucken, dass wir damit sorgsam umgehen. Wenn es noch eine Möglichkeit geben sollte, das prüft die Verwaltung derzeit, ob wir irgendwie diese Zeit überbrücken können mit wenig Geld, mit Reparaturen, dann sicherlich werden wir dann Freibad weiterführen bis dahin. Bis zur Eröffnung des Sport- und Freizeitbades. Aber das ist die große Frage, die noch im Raum steht. Aber Ihr eigener Stadtrat hat vorgetragen, ist nicht möglich. Wäre nur für einen sechsstelligen Betrag, der mit fünf oder sieben oder so anfängt. Eine Komplettreparatur, ja. Aha, okay. de, de, und an äh, was denken Karteide. Sie mit dem Überbrücken? Was wäre das? Äh, die Frage wurde aufgeworfen, wenn das für, äh, für ein kleines Geld möglich wäre, dann Freibad, das Freibad Kazeide bis dorthin weiterzuführen. Mhm. Nur ob das technisch möglich ist, ob dieses alles überhaupt, da steht alles völlig in den Stern. Mhm. Gut, gucken wir mal in die Runde. Äh, neue Gäste, Susanna Swoboda, herzlich willkommen für die SPD, äh, für ja. die SSW-Fraktion. Ich rede jetzt einfach zu schnell, sorry, blaue, mein blaue Fehler. Farbe. Herzlich willkommen, ich gucke jetzt erstmal nach neuen mhm. Gästen, die sind zuerst dran. Wie stellen ich Sie sich Weiterbetrieb oder Schließung Kazeide vor? Also ähm, auch wir denken, dass eine Verhältnismäßigkeit einfach gegeben sein muss. Also es hat wenig Sinn jetzt viel Geld in, in Katzheide zu investieren, wenn wir in zwei Jahren halt ähm, also dieses neue Freizeitbad haben. Ähm, weil auch mit, mit, also mit Blick auf die Finanzlage der Stadt können wir uns das einfach nicht leisten. Wenn es eine kleine Lösung gibt, mit wenig Geld für zwei Jahre das aufrechtzuerhalten, würden wir das natürlich begrüßen. Das wäre schön für alle Gardener, insbesondere für die Kinder, ähm, dass es halt diese Schwimm- und Freizeitaktivität gibt, aber ähm, nicht um jeden Preis und nicht mhm. für erhöhtes Geld. Mhm. Und, ähm, was ist die Summe, um die für Sie der Grenzwert wäre? 20.000 oder 200.000? Also da möchte ich mich lieber auf Fachexperten... Ja ziehen oder eben nicht selber spekulieren. Mhm. Also wir hatten ja die Schwimmhalle in Schilksee ja auch für kleinere Beträge, da ließ sich ja was reparieren, so beim Beton, so das war auch irgendwie sozusagen für alle nachvollziehbar, da kann der Betrieb ja erstmal weiterlaufen. Da und wurden es, Betonrisse dicht gemacht, sodass genau, das den Wasser nicht mehr Teilen, durchläuft. Ja. Und hier geht es ja um was anderes. Genau, hier geht es um die, um die Folie und um, um diese ganze Wasseraufbereitungsanlage. Ja, aber auch um die Bodenfolie von den Becken, also da weiß man auch nicht. Das sind auch Sachen, die werden sich erst zeigen, wenn man halt das Wasser ablässt und die Sachen dann genau untersuchen kann. Jetzt ist es im Winter, können wir so, wir halt ein bisschen spekulieren und müssen uns dann eben auf die Experten verlassen. Frau Muskole, danke. Ja, das, das ist genau der Punkt, der, der mich so unzufrieden macht an, an der ganzen Geschichte. Ähm Sicherlich haben sich die Gardener darauf verlassen und so, so ist auch der, äh, der Ratsbeschluss. Aber es gibt, ich, ich zitiere jetzt mal den Sportdezernenten, selbst ernannte Experten, die sich zu Wort gemeldet haben, mehrere. Und ähm, was an deren Vorstellungen ist, ob die wirklich nur zum Telefon oder zur Tastatur gegriffen haben und sich gemeldet und gesagt haben, so und so, das geht mit kleinem Aufwand oder nicht. Das ist eben die offene Frage, die ich unbedingt geklärt haben möchte. Und was ich daran eben unbefriedigend finde, dass wir noch ein paar Monate, so wie die Auskunft lautet, eben warten müssen, um das Wasser ablassen zu können. Und dann, und das finde ich persönlich sehr gut, soll dann eben geguckt werden, wie es wirklich aussieht und ob tatsächlich ein kleinerer Aufwand äh, gerechtfertigt wäre, ob es überhaupt möglich ist, da was zu machen. Also was wir im Moment haben, äh, so ist die Auskunft, wir haben keine seriösen Angebote. Und ob das dann auch der Fall ist, wenn man runtergegangen ist und das untersucht hat, das möchte ich, äh, ich denke, das möchten alle gerne wissen, aber das ist mir ganz besonders wichtig, dass man eben diese Argumente da nicht einfach so monatelang stehen lässt. Das andere ist, äh, dass... Ähm, wir auch noch einen Antrag gestellt haben, der also auch Prüfung dieser neuen oder dieser im Raum stehenden Vorschläge beinhaltet und wir dann den Vorschlag allerdings für das Nachnutz oder in Ergänzung diese, dieses Verfahrens zur Entwicklung der Nachnutzung auch den Vorschlag noch gemacht haben, ob es auch möglich wäre, ein Naturbad wenn, in, in Katzeide einzurichten, wenn es dann nicht mehr als Freibad im jetzigen Sinne genutzt wird. Mhm. Auch darüber hätte Hört ich sich für nicht. mich so an, als würde die Ratsversammlung morgen nicht entscheiden, sondern es vertagen. Wer hilft mir da auf die Sprünge? Frau Rudow. Also wir haben morgen eine Vorlage, ähm, also man muss erstmal grundsätzlich wissen, es gibt keinen Ratsbeschluss ähm, zur Schließung von Katzheide. Richtig. Mhm. Ja. Den gibt es einfach noch nicht. Es gibt allerdings die Aussage, ähm, es gibt einmal die Diskussion der letzten Jahre, ähm, aufgrund auch der hohen Betriebskosten, dass man Katzheide zunächst nur so lange offen halten will, bis das Sport- und Freizeitbad eröffnet ist und währenddessen eine Öffentlichkeitsbeteiligung machen will, wie man dann ähm, das Areal nutzen möchte. Und es gibt jetzt eine Aussage der Verwaltung aus dem Herbst, die festgestellt hat, eben aufgrund der Beckenfolie und der ähm, kaputten Chlorgasanlage und der ähm, Wasserreinigungsanlage, dass Katzheide so aus hygienischen Gründen nicht mehr die in der nächsten Saison betrieben werden kann. Es sei denn, man würde erhebliche Summen, die Verwaltung spricht von 750.000 Euro, investieren. Und ähm, für die Zeit von zwei Jahren haben wir ihm, hat die Mehrheit gesagt, ähm, finden wir das unverhältnismäßig. Zumal wir nämlich ähm, am Donnerstag in der Ratsversammlung eine Beschlussvorlage haben zu der Öffentlichkeitsbeteiligung über die Weiterentwicklung des Areals Katzheide. Und das ist genau sozusagen auch ein zentraler Punkt. Jetzt soll die Öffentlichkeitsbeteiligung endlich starten oder erst mal ausgeschrieben werden und dann starten, wo sich dann alle Bürgerinnen und Bürger einbringen können mit ihren Ideen, wie sie das Freibad Katzheide weiterentwickeln wollen. Also ähm, wie man zum Beispiel auch ohne ein großes 50 Meter Becken Naturbad wurde, schon als eine mögliche Idee genannt, ähm, dieses Areal weiter nutzen kann. Und weil diese Beteiligung jetzt erst startet und man so oder so, was am Ende sozusagen als Beschluss dann rauskommt, ähm, ja auch nochmal dann Geld investieren muss, um dort was Neues möglicherweise zu gestalten. Ähm, finden wir es auch falsch, jetzt sozusagen nochmal 750.000 Euro zu investieren, um nochmal für zwei Jahre nur den Status quo, mit dem eigentlich keiner zufrieden sein kann, sozusagen irgendwie zu zementieren, aber dann möglicherweise auch kein Geld hat, um dann danach dann. irgendwie die guten Ideen, die jetzt bei dieser Beteiligung ja. rauskommen, umzusetzen. Und deshalb wollen wir jetzt erstmal die Öffentlichkeitsbeteiligung Sie sind machen. dran. Ich will gleich den Aspekt ja. der Nachnutzung mit reinbringen. Das Gelände ja. als solches ist bei Gardenern egal welchen Alters, einfach beliebt, als Freizeit, als Aufenthaltsgelände. Ne? So, Herr Rudow, Sie haben sich ja, gemeldet. kann man sich unter anderem auch von an Luftbildaufnahme angucken, wie beliebt das als Freibad ist. Aber nochmal <lacht> um zurückzukommen, und das auch, was Frau Rudow jetzt nochmal ausgeführt hat, zusammenzufassen, es gibt, ähm, <lacht> es gibt dieses Freibad und es gibt jetzt... Die Auskunft der Verwaltung, ein weiter Betrieb sei aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich. Und es wurde die Summe von 700.000, 750.000 Euro in den Raum ge geworfen, also in den Raum gebracht, in die Diskussion. Und gesagt, dieses Geld hat man nicht. Und äh, wir haben uns diese, mit dieser geschäftlichen Mitteilung beschäftigt. Mein Kollege, Herr -Wiese, hat sich auch die Akten bei der BEDA GmbH zur Einsichtnahme kommen lassen, hat da reingeguckt und sagt, ähm, hat mir, hat die Auskunft gegeben, also aus den Akten der Beta GmbH, aus den Eigenakten, gibt sich dieser Betrag von 750.000 Euro nichts heraus. Die geschäftliche Mitteilung hat auch andere Punkte, die mehr als äh, die Fragezeichen äh, ja, provozieren. Da ist zum Beispiel die, die, das Gespräch davon, es gibt diese, äh, diese Verwerfung in der Beckenfolie aufgrund derer äh, eben der Roboter, der dort unten reinigt, hängen bleibt. Und jetzt wird gesagt, aufgrund dessen kommt es zu einer größeren Veralgung. Der Roboter sammelt aber nur gröbere Verschmutzung, wie zum Beispiel abgegangene Pflaster ein. Der Roboter oder die Reinigungsleistung des Roboters hat mit der Veralgung in diesem Becken überhaupt nichts zu tun. Also da ist diese geschäftliche Mitteilung der Verwaltung in sich fehlerhaft. Wir sagen auch, man muss jetzt nochmal ganz genau gucken, für wie viel ist das? Für wie viel Euro? Für wie viel technischen Aufwand ist dieses Freibad noch in der Badesaison 2015 nutzbar? Das ist auch was, was wir ganz stark anstreben. dass es jetzt denn in Zweifel, was denn Ihre wird. Recherche über die beda GmbH eigene Aktenlage aus. Da müssten Sie äh, im Detail müssten Sie meinen Kollegen Herrn Wieser fragen. Ich dachte, das hätten Sie heute mitgebracht. Diese ich habe mich, äh, es tut mir leid, äh, ich, war okay. momentan, ich war in den letzten Gut. Wochen auf einer Reha-Maßnahme außerhalb von Kiel. Deswegen konnte ich leider mich noch nicht mit den Akten beschäftigen. Und zum Thema Nachnutzung: Die Grünen hatten ja schon eine Veranstaltung in Garten. Ja, ausgerufen, Nachnutzung Katzheide, Weiterentwicklung von Katzheide. Der eindeutige Tenor, also ich war dort auf der Veranstaltung, die ganz eindeutige Tenor war, wir wollen Katzheide als Freibad behalten, so wie es ist. Mhm. Das war es von allen dort Anwesenden, die Karten an die Wand gepinnt haben, formuliert wurden. Wir wollen unser Freibad Katzheide und das Zentralbad ist für uns keine Alternative, weil wir wollen ein Freibad. Und da hat die SHZ auch richtig ausgeführt: Wenn es in Kiel kein Freibad mehr gäbe, wäre Kiel die einzige deutsche Großstadt, die kein Freibad hätte. Und das finde ich bedauerlich. SHZ, die Landeszeitung, Kollegen ja, von der Landeszeitung haben das kommentiert. In keinem war es nicht. Ja. Egal, welche Hintergründe das hat. Herr Wilkens, waren Sie auf der Veranstaltung? Nein, ich war ich nicht. Waren Sie gar nicht da? Frau Rolo, waren Sie da? Nein, ich war leider noch nicht da. Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Sie machen das ehrenamtlich, Sie können nicht überall sein, alles klar. Also, nochmal zum Thema ja, nach Das, das Kernproblem ist ja eigentlich, dass für dieses Jahr äh, kein bade möglich sein wird. Selbst wenn man das machen wollte und zu dem Schluss kommen würde, also okay, äh, wir versuchen das nochmal, bis die Badesaison anfängt wurde uns auch gesagt, auch aus der Bader GmbH wurde gesagt, es wird es nicht möglich sein, den Badebetrieb für diese Saison noch hinzubekommen. Das soll unmöglich sein. Ja. ja ich möchte noch mal darauf hinweisen, bei dieser Aussage, Kiel sei dann die einzige ähm, Landeshauptstadt ohne Freibad. Dafür sind wir. Ähm, auch eine der wenigen Städte in Deutschland, die direkt am Meer liegen. Das muss man auch mal sagen. Und das sagen ist, man braucht kein Freibad. Wir haben sozusagen das größte, ja, das, das okay. größte ähm, natürliche Freibad. Das ist aber klar. Die Argumente kommen für zum Beispiel äh, Mütter mit kleinen Kindern ist unbedingt das Meer nicht unbedingt eine Alternative und es ist natürlich auch weiter weg. Da muss man vielleicht auch noch mal darüber reden. Wie, ob ähm, das mit den Bussen funktioniert, ob die im Sommer vielleicht, ähm, ob die sozusagen genügend Kapazitäten haben, ähm, um die Kinder dann auch an den Strand zu bringen. Grundsätzlich finde ich die Idee auch schön, dass man auch mal sozusagen raus aus dem Stadtteil kommt und auch an den Strand fährt. Aber das ist sozusagen eine andere Debatte und das ist klar, dass ein Freibad auch andere Qualitäten hat grundsätzlich, gerade für ähm, Eltern mit kleinen Kindern. Ähm, Wichtig ist nochmal zu sagen, diese 750.000 Euro, ähm, ich kenne auch die ähm, Anfragen der BDR GmbH, ähm, ich weiß nicht, wie Herr Wieser darauf gekommen ist, aus meiner Sicht geht das sehr deutlich aus den Angeboten, es wurden unterschiedliche Firmen angefragt, sehr deutlich hervor, wenn man die Summe einfach addiert, für die notwendigen Reparaturmaßnahmen kommt man auf die 750.000 Euro, Stadtrat Stöcken hat ja aber auch noch mal gesagt. Wenn es jemand günstiger machen kann, dann soll er oder sie sich melden. Bis jetzt hat sich leider noch niemand gemeldet. Also an der Stelle sozusagen auch nochmal, wenn sich jemand das auch traut, rechtssicher, äh, sich sozusagen darauf zu bewerben und es günstiger kann, dann sind wir natürlich auch ernsthaft bereit, das zu prüfen. Und deshalb haben wir eben auch einen Antrag noch in der Ratsversammlung als Kooperation gestellt, dass wir zum einen die Stadt nochmal auffordern. Alles sozusagen ernsthaft zu prüfen. Wir gehen natürlich erstmal davon aus, dass die Angebote, die jetzt eingegangen sind, so in der Größenordnung auch richtig sind. Aber es kam ihm aus dem Ortsbeirat auch noch mal der Wunsch, tatsächlich das mal zu prüfen. Das machen wir auch. Und ähm, den Antrag stellen wir. Und ähm, Herr Wilkens hat das auch schon gesagt, wir wollen auch beschließen, dass eben die Schwimmhalle Gaden, solange jetzt Karzeide geschlossen ist, auf jeden Fall im Sommer auch durchgehend geöffnet hat, sodass Don dort auch Schwimmunterricht, zum Beispiel Schwimmkurse stattfinden können. Und ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, Schwimmen bleibt gewährleistet, auch auf, auf diesen Ortsteil bezogen, aber diese Aufenthaltsqualität, die ein Freibad hat, die ein, die ein Hallenbad nicht hat, mhm. die ja. ist damit erledigt. Aber so können wir das feststellen. Hat ja, hat ja ein äh, Freibad. Das Eiderbad ja. hat sie ja nach wie vor nicht. Das Eiderbad und das ist äh, nicht gerade ja. sehr klein. Ich, äh, da Stimmt. muss ich ein bisschen, ja, Herr, wo das ist? so Waren Sie mal da? So. Waren Sie mal da? Im Eiderbad habe ich tatsächlich noch nicht. Sehen gesehen. Sie. Ah. Also wir haben euch aus in, in Kieler und Freibad. Ja. Okay, dann Gut. bleibt immer noch, dass es eben im Garten dann keines noch mehr gäbe. So. Jemand auch einen Beitrag für Nachnutzung und Weiternutzung. Das ja, wird die Zuschauer und die Zuhörer auch interessieren. Ein wichtiger. Wer, wer Punkt. zuerst? Okay, die Dame <lacht> ähm, wir haben ja genau neben ähm, Freibad kazheide den Sport- und Begegnungspark, wo auch viele Gelder auch reingeflossen sind, um, um die Fläche zu gestalten. Und ich sag mal, wenn jetzt Leute davon reden, es geht ja nicht nur um Schwimmen lernen, sondern auch um Beispielen, um Grillen vielleicht, um auf der Wiese ja, liegen. Genau. Ich sag mal, das sind auch alles Aktivitäten, die man auch gut im Sport- und Freizeitpark machen kann, wo man sich auch gut treffen kann und wofür der ja auch ausgerichtet ist. Was tatsächlich wegfällt, ist das Schwimmen und Schwimmunterricht wollen wir in der Schwimmhalle Garden machen. Und ansonsten ähm, klar ist das auf dem Areal auf jeden Fall was mit Bezug Wasser zukünftig auch sein soll. Nur die Frage ist, ist es weiterhin ein Schwimmbad? Ist es ein Plansch Naturbad vielleicht? Ist es eine Planschlandschaft für kleine Kinder mit irgendwie Wasserpumpen und kleinen Becken, wo man vielleicht sozusagen nur planschen kann und jetzt keinen Bademeister braucht? Das sind so ganz unterschiedliche Ideen, die jetzt auch in diesem Beteiligungsverfahren diskutiert werden müssen und wo wir dann auch quasi einfach jeweils dann durchrechnen müssen, was kostet das? Ist das umsetzbar? Ist das rechtlich möglich? Und deshalb freue ich mich jetzt auch erstmal auf die ganzen Ideen, die da kommen, hoffentlich. Viele fahren ja an Bestensee. Da ist einfach nur ein See geht genau. man einfach ja, nur hin. Ja, ist so so. Klar. Also ich glaube, eine der Hauptfragen, Soziale die wir uns äh, in kürzester Zeit stellen müssen, ist die Weiterentwicklung des Freizeitareals Katzheide. Und äh, ich glaube schon, und da gebe ich Herrn Frei auch recht, wir werden äh, mit Sicherheit äh, über eine langfristige Geschichte mit Katzheide oder da ein Freibad zu halten, gar nicht drum rumkommen. Inwieweit wir jetzt äh, in den Bereich eines Naturschwimmteiches gehen oder wie auch immer. Ich glaube, das muss da das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung sein, den würde ich auch gar nicht vorausgreifen wollen. Das ist eine Sache, wo wir die Ideen oder die, oder die gesamte Ideen samt der Gartner und Gärtnerinnen brauchen und haben wollen. Und wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Herr Rudau? Achso, habe ich Sie ja. übersehen? War ja. die <lacht> also, dann erst Frau ja. Muskulostanke und ich dann Herr Ruder das noch ergänzen, also ich kann mir eigentlich so, wie ich die Lage in Garten ähm, kennengelernt habe, gar nicht vorstellen, dass bei diesen Nachnutzungsideen, bei diesem Nachnutzungskonzept irgendwas rauskommen wird, was nicht eine Nachnutzung mit Wasser zum Inhalt hat, also davon gehe ich mal ganz ganz fest aus, egal auf welche Art und Weise ähm, man da ähm, was, was da genau entwickelt werden wird, Stefan muss aber planen, denke ja, ich Also ich will jetzt gar nicht so primär über Nachnutzung sprechen, sondern ja. mir geht es eher um eine Weiternutzung des Geländes Karls halte ein Erhalt dieses Freibad, auch einen langfristigen Erhalt des Freibades. Das ist unser politisches Ziel, also das, was wir uns zumindest als Ziel gesteckt haben. Sicherlich auch andere Akteure im Stadtteil und ich finde, man sollte jetzt nicht vorfristig sagen, so das Freibad hat sich erledigt, wir suchen jetzt irgendwas anderes. Ähm, da habe ich enorme Bauchschmerzen. Ja. Bei bestimmten Sachen sage ich auch, geht das ähm, technisch denn zum Beispiel, also der Vorschlag zum Beispiel von der FDP mit dem Naturschwimmteich, frage ich bei der Nutzungsfrequenz von Katzheide, ist, äh, reicht die natürliche Reinigungsleistung denn aus, um mhm. so ein Wasserareal zu zuverlässig zu reinigen oder funktioniert das nicht? Also da habe ich schon mal vom Bauchgefühl her auf Skepsis, Stichwort Heidenberger Teich. Mhm. Ähm, müsste man dann sehen. Aber primär ist da unser Anliegen, ne? Hinter dass es ne? genau, das nicht funktioniert. Deswegen sage ich nur Stichwort, ist ja auch nur ein genau. genau. ja, genau. eine große Grund. Für uns ist das Hauptziel, dass dieses Schwimmbad erhalten wird. In Gut, haben Französung. Sie noch mal in Erinnerung gebracht? Und auch in dieser Wassertiefe. Genau. Gut. Okay. Jetzt, äh, Jetzt erst Sie. Ne? Äh, wenn, das Thema, oder wenn wir hier einen Vergleich ziehen, grundsätzlich die Idee, wenn dort äh, über die Öffentlichkeit ein Naturschwimmteich rauskommt, finde ich die Idee sehr sympathisch. Die gab es auch in Mettenhof schon mal. Die ist aber aufgrund anderer politischer Verhältnisse dann nicht gekommen. Der Heidenberger Teich allerdings, das ist nun ein Vergleich, der völlig hinkt. Der Heidenberger Teich ist, wenn, wenn man es äh, ganz genau sieht, und die Diskussion aber auch gab, ist ein Regenrückhaltebecken. Und da sind ganz andere Voraussetzungen gegeben, was eine Wasserqualität angeht. Das heißt, wenn wir über einen Naturschwimmteich reden, Reden wir auch über Badequalität. Die werden wir im Heidenberger Teich nicht erreichen. Die Diskussion, die wir dort haben, ist eine ganz andere. Hier äh, geht es nämlich um das Schulsingel auf dem Heidenberger Teich, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Jo. Susanna Swoboda. Ja, also ich denke, wir werden nicht drum rumkommen, kommen, diese Nachnutzung eben als, ähm, ja, als Naturschwimmbad oder auch ähm, anderen Aspekten zu sehen, dass mit dem Freibad. Ähm, das hat, das hat so in dem Sinne leider keine Zukunft, auch wenn ich viele Gardener verstehen kann, weil es auch aus lauter Tradition ist, es ist ja auch schon so traditionell, da irgendwie hinzugehen und auch seine, seine Ferien zu verbringen für viele Kinder. Aber vielleicht kann man da tatsächlich Alternativangebote machen oder auch gucken, für verschiedene Nutzungsgruppen ähm, unterschiedliche Sachen anzubieten. Also es wäre denkbar, was eher was für kleinere Kinder oder wie auch schon auf Spielplätzen mit Wasserpumpen, wo man Wasserläufe und Dämme bauen kann für vielleicht Elementarkinder. Also dass man irgendwie so ein bisschen guckt, ähm, für jeden was. Und sag mal, ältere Leute, die auch schwimmen können, ähm, da kann man ja tatsächlich in ein Schwimmbad, in, ins, ähm, hier unser Seebad gehen oder de, an den Strand oder vom Steg aus schwimmen. Also ich denke, da bietet der Kiel ganz, ganz viel und vielleicht viel, viel mehr als eben andere Städte. Herzlichen Dank für die Diskussion, meine Damen, meine Herren. Die, der Austausch der Argumente zu diesem Thema können Sie, meine Damen und Herren, mitverfolgen. Die Ratsversammlung wird ja live übertragen. Und auch an Sie, die jetzt dazugekommen sind, nochmal die gleiche Frage wie an die Vorredner zum ersten Thema. Haben Sie noch einen Tipp für die Zuschauer und Zuhörer, warum sollen die sich die Ratsversammlung angucken und anhören oder sogar ins Rathaus kommen und dort mitzuhören? Noch jemand einen Tipp, was Sie, womit Sie sich morgen beschäftigen, Frau Swoboda? Ähm, ja, da denke ich schon. Ja, kann ich auch noch vorschlagen, <lacht> genau. Wieder. Ja, spontan an die, an die Hochschulen, an unsere Hochschulen hier in der Stadt. Ähm, das ist ja auch irgendwie, Bildung ist ja auch irgendwie auch ein starkes Thema der Kooperation und ähm, da ist irgendwie viel gemacht worden. Und wir feiern zur Zeit der 350 Jahre Christian Albrechts-Universität. Und das ist natürlich, ähm, Kiel ist eine Studentenstadt und das ist ein zentraler Bereich von Kiel. Das lohnt sich auf jeden Damit Fall. Damit befassen Sie sich auch in der Ratsversammlung. Ja, Alles klar. die CDU hat CDU einen Antrag gestellt. Okay, gut. Ist mir, ist mir weggerutscht. Ich lese ja die Tagesordnung, aber ist mir auch weggerutscht. Herzlichen Dank für die Diskussion, meine Damen und Herren. Das war die Rathausrunde. Immer ein Tag, bevor die Ratsversammlung tagt. Bleiben Sie uns gewogen, bis es in etwa vier Wochen wieder heißt, Killer-Rathausrunde. Tschüss, auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Mein Name ist Thomas Borowski.